Hallo, in diesem kurzen Film möchte ich euch zeigen, wie man per Fernleihe ein Buch bestellen kann. Ich bin wieder auf der Digibibnet der Stadtbibliothek Riefen und ich kann hier über Suche Fernleihe entweder nochmal in die Suche gehen und dann ein Buch aus der Suche heraus bestellen. Ich kann direkt bestellen, wenn ich zum Beispiel schon eine ISBN-Nummer habe, kann ich das hier eingeben. Ich wähle jetzt den Weg über meine Merkliste, die ich mir zusammengestellt habe und möchte hier jetzt das erste Buch bestellen. Ich könnte direkt darauf klicken oder einfach nochmal prüfen, ob es nicht vielleicht doch schon als Volltext lieferbar ist, ist es aber nicht und deswegen bestelle ich es. Wie komme ich dran? den Titel noch mal angezeigt und hier wird mir bestätigt, dass es in Gräfen ähm, und Umgebung nicht vorhanden ist, wo ich es vielleicht direkt abholen könnte und so gehe ich zum Bestellformular. Ich möchte nicht einen Abschnitt haben, nicht ein Kapitel, sondern tatsächlich das ganze Buch, bekomme das hier angezeigt, muss mich entscheiden, ob es auch eine andere Ausgabe sein darf. Also ich habe hier eine von 2022. Okay, wenn es vielleicht eine von 21 gibt, kann ich ja versuchen, erhöht meine Wahrscheinlichkeit, dass ich an das Buch rankomme. Eine Vormerkung heißt, das Buch ist überall ausgeliehen in allen Bibliotheken, die es besitzen und dann soll es irgendwo vorgemerkt werden. Das sag ich jetzt, dazu sage ich jetzt nein, weil ich, wenn das Buch vielleicht in drei Wochen dann käme oder in vier Wochen, das wäre mir einfach zu spät. Pflichtfeld ist nochmal der Name und ähm, die Zahlungsart, genau, da, ähm, das kann man mit einer TAN bezahlen, die bekommt man vorab in der Bibliothek, äh, für die Stadtbibliothek Greven gilt, dass man die auch per E-Mail bestellen kann und dann beim Abholen bezahlen kann. Und hier gebe ich jetzt die Nummer dieser TAN ein. Das ist keine echte Nummer, sondern nur getippt. Deswegen kann ich unbesorgt auf jetzt bestellen gehen. Ähm, er meckert, weil ähm, die TAN nicht korrekt ist. Und wenn die aber korrekt gewesen wäre, dann wäre die Bestellung jetzt weg. Ähm, ich würde, ähm, ich kann verfolgen, wo, äh, äh, wo die wo die Bestellung steht oder wie weit es damit ist. Wenn ich hier unter Konto gehe, kann ich meine Fernbeibestellungen ähm, abrufen. Ich sehe, ob es geliefert wurde. Und ansonsten bekommen Kunden der Stadtbibliothek Reven und von anderen Bibliotheken eine Mail zugeschickt, äh, dass sie das Buch nun abholen können. Man darf es dann in der Regel vier Wochen ausleihen. Manchmal darf man verlängern. Das bestimmt die Bibliothek, aus der das Buch kommt. Und dann wird das Buch anschließend ähm, in der Stadtbibliothek wieder abgegeben und wir würden das Buch dann nach Köln, Hamburg oder wo auch immer es herkommt, zurückschicken. Das Ganze, eine TAN, kostet in Gräfen 2,50 Euro. Also jede Fernleihbestellung kostet 2,50 Euro. So viel zur Fernleihe. Tschüss!